Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute werden wir Tower. Äh, heute werden wir in der Pizzeria arbeiten. Part 2, so gesagt. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, das war schon vor einem Jahr, da wo wir dieses Video aufgenommen haben. Und deswegen würde ich mal Ich mache einfach jetzt mal mein Skin. Weil im letzten Video war ich ein Junge und ich finde es nicht so toll, weil. Ich bin ja schließlich ein Mädchen und kein Junge. Nein. Wo ist die? Hä? Wo ist jetzt B? Okay, dann habe ich jetzt B1 nicht mehr. Hä? Achso, b 3 Ah, Achso, stimmt nicht. Heute noch irgendwas aus? Ups. Oh, wir klauen das Auto. <lacht> äh, äh, ich war nicht auf der Straße. Das komische ist, man kann auf dem Weg fahren. Also auf der Dings fahren. Auf dem Rasen. Wir geben genau das andere. Oh. Ey. Mann, was ist das jetzt? Ich kann nicht ausliefern. mal das grün an. Nee, ich mal das Blau an. Blau. Nee. Aber blau auch nicht. Ich will das so schön. Anmachen. So Leute, ich bin jetzt hier in ein Haus gegangen und dies, diese Musik, sie nervt mich. Oh. Three, two, one. Aber ich mach doch nicht mehr. Aus Ausliefer will ich nicht mehr sein. Boom, yo, ah, the thing goes. Grrr. Yay. Yay, yay, yay, yay. Das Haus hat sich erweitert. Also ohne mich geht hier die Küche nicht, muss ich schon sagen. Und Kassierer. Auch noch nicht so gut Hi Na wie geht's denn so Sabrina Na hallo Ga äh, Greta Na wie war's so gestern Die Feierabend Salami Pizza Klar würde ich auch nehmen nach so einer großen Feier. Tschüss. <lacht> Was denn? Okay, wir fahren jetzt erstmal weg. Wir können ein paar Schilder überfahren. Boom. Yo. Ich will mir ein Tier kaufen. Und mal gucken, wie viel das Tier kostet. Ich finde dass du ein süßes Jetzt Biss. Wo sind noch mal die Katzen? Wo sind die Katzen? Ich gehe jetzt noch mal arbeiten. Nein, ich bin keine Bäckerin. Nur im echten Leben liebe ich das zu kochen. Also, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich mal in der Pizzeria arbeite. Also könnte ich mir richtig gut vorstellen. Also, damit würde ich auch schon das Video sofort, so, sofort beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, wie ich Sachen gemacht habe und sowas, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, damit ihr natürlich die ersten seid, die meine Videos gucken. Und lasst auf jeden Fall nochmal ein, like, ähm, ein Like da, was ich eigentlich schon gesagt habe, aber ist auch egal. Alle Dolly und aber ich, ich ich will euch noch was zeigen zwar.